Herzlich willkommen zu unserem kleinen Tutorial für die Videoplattform BigBlueButton an der Universität Leipzig. Wir schauen zunächst auf den Login-Bereich und gehen dann gemeinsam durch die Nutzeroberfläche, um Ihnen zu zeigen, welche Einstellungsmöglichkeiten Sie dort haben. Wir loggen uns zunächst über das Fenster hier oben rechts ein, mit unseren Zugangsdaten, die wir auch für EdoRom oder für Moodle verwenden, und kommen danach auf die Startseite von BBB. Nun öffnet sich eine Übersicht mit allen zur Verfügung stehenden Räumen. Wir wählen für unseren Zweck den Testraum 1 und klicken auf Starten, woraufhin sich ein Fenster öffnet, wie wir der Konferenz beitreten wollen. Hier gibt es die Möglichkeit mit Mikrofon oder als Zuhörender zu arbeiten. Wir wollen natürlich mit einem Mikrofon arbeiten, denn wir wollen ja auch mit den Studierenden in Kontakt treten. Nun öffnet sich das Fenster zum sogenannten Echo-Test, einem Sprachtest, um zu schauen, ob Sie sich selbst und die anderen Sie damit auch hören können. Sollte dieser negativ ausfallen, klicken Sie auf Nein. Daraufhin gelangen Sie in ein Fenster mit weiteren Optionen, wo Sie unter anderem verschiedene Mikrofone auswählen können. Wir wählen hierbei externes Mikrofon und klicken auf Bestätigen. Jetzt höre ich mich selbst, klicke auf Ja und trete der Konferenz bei. Was wir nun sehen, ist die Benutzeroberfläche, die wir im folgenden Schritt für Schritt durchgehen werden. Die linke Seite ist im Wesentlichen dafür da, mit den Teilnehmenden in Kontakt zu treten. Sie haben beispielsweise die Möglichkeit, direkt in den öffentlichen Chat zu schreiben und eine Nachricht an alle Teilnehmenden zu verfassen. Es ist außerdem möglich, geteilte Notizen zu verwenden. Diese funktionieren ähnlich wie der öffentliche Chat und können beispielsweise für Protokolle verwendet werden, die dann später auch auf den Rechner exportiert werden können. Direkt darunter wird die Teilnehmendenliste angezeigt, also alle Personen, die sich gerade im Raum befinden. Klicken Sie auf das Zahnrad und Sie können verschiedene Einstellungen vornehmen, beispielsweise die Stummschaltung aufheben. Sie können aber auch eine Person direkt kontaktieren, indem Sie auf den Namen klicken und dann beispielsweise einen privaten Chat mit der Person starten. In der oberen Statusleiste gibt es die Möglichkeit, den öffentlichen Chat zu verbergen und die Nutzer zu verbergen. Auf der rechten Seite haben Sie die Möglichkeit, in den Vollbildmodus zu schalten. Auf Escape beenden Sie diesen wieder und kehren Sie in den Ausgangsbildschirm zurück. In der Mitte sehen Sie eine Funktion, die wichtig ist, um die Veranstaltung zu dokumentieren, das Aufzeichnen. Klicken Sie darauf und Sie werden gefragt, ob Sie die Aufzeichnung beginnen möchten. Dieser Hinweis ist auch für die Teilnehmenden sichtbar. Sie können diese jederzeit pausieren, indem Sie auf den gleichen Knopf drücken. Und um sie fortzusetzen, Klicken Sie einfach auf Fortsetzen und die Aufzeichnung läuft so lange, bis Sie das Meeting beenden bzw. diese erneut pausieren. In der unteren Leiste haben Sie die Möglichkeit, Ihr Mikrofon bzw. Ihre Webcam zuzuschalten oder zu sperren. Ist das jeweilige Symbol blau hinterlegt, bedeutet es, dass es funktionstüchtig ist. Abschließend schauen wir uns noch den Präsentationsmodus an. Sie haben die Möglichkeit, die Präsentationen zu verbergen, oben rechts in der Ecke und diese unten wieder hinzuzuschalten. Ebenfalls auf der rechten Seite haben Sie eine Auswahl verschiedener Werkzeuge, wie den Stift, mit dem Sie direkt auf der Präsentation Markierungen machen können, oder ein Textwerkzeug, um direkt auf der Präsentation zu schreiben. Sie können dabei beliebig viele Textfelder oder andere Symbole direkt auf der Folie platzieren. In der unteren Leiste haben Sie die Möglichkeit, zwischen den Folien hin und her zu springen oder mit den Pfeilen direkt von einer zur nächsten zu springen. Es ist auch möglich, an die Präsentation heranzuzoomen und so auf bestimmte Details einzugehen. Damit werden wir auch schon am Ende des ersten Videotutorials angelangt. Ein wichtiger Tipp noch zum Abschluss. Bevor Sie zum ersten Mal eine eigene Videokonferenz starten, machen Sie sich mit den wichtigsten Funktionen und der Benutzeroberfläche vertraut. Dies schafft Souveränität und schon die Nerven. Wir wünschen viel Erfolg beim Ausprobieren.